Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 46 auf, das ist der Antrag der Fraktion der AfD, Wiedereinsetzen von Prof. Hans-Joachim M. als Geschäftsführer der Hessenfilm, GmbH Hessenfilm und Medien GmbH, Drucksache 20-1418. Erster Redner ist der Kollege Dr. Grobe für die Fraktion der AfD. Redezeit ist zehn Minuten pro Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geschätzte Steuerzahler auf der Tribüne, in den letzten Wochen haben wir ein mediales Spektakel erlebt, das in der jüngeren Landesgeschichte seinesgleichen sucht. Die Handlung des Films ist sehr schnell erzählt und beruht auf einer wahren Begebenheit. Einen kurzen Moment, Herr Kollege. Das geht überhaupt nicht. Also Bitte lauschen Sie dem Redner, und bitte um mehr Aufmerksamkeit. Ich bitte auch keine Zurufe auf die Besuchertribüne oder von der Besuchertribüne herunter. Herr Dr. Grobe, Sie haben das Wort. In den letzten Wochen haben wir ein mediales Schauspiel erlebt, das in der jüngeren Landesgeschichte seinesgleichen sucht. Die Handlung des Films ist sehr schnell erzählt und beruht auf einer wahren Begebenheit. Die handelnden Personen sind frei erfunden. Die Protagonisten dieses Dramas sind zwei in die Jahre gekommene politische Parteien ein rückgratloser Landesminister, ferner eine kleine subventionsabhängige und fundamentalistische Klientel sowie ein tragischer Held, der in einer kafkaesken Situation unter die Räder kommt. Zur Handlung. Der Geschäftsführer der ungarischen Filmförderungsanstalt wurde von dem zuständigen Minister für Kunst entlassen, weil jener sich mit dem Vorsitzenden der Oppositionellen Sozialisten zum gemeinsamen Essen traf. Nachdem dieses Ereignis durch ein Foto publik wird, fordern 557 Angehörige einer fundamentalistischen Sekte mittels einer Petition die Entlassung des Geschäftsführers. Diese wird ergänzt durch ein anonymes Schreiben, welches ausdrückt, dass dieser nicht mehr ihr Vertrauen genieße. Die beiden Regierungsparteien Fidesz und KDNP handeln sofort und entlassen unseren abtrünnigen Helden. Reaktion hierauf? Der deutsche Außenminister erklärt, dass die ungarische die Regierung die Demokratie geschädigt habe. Zeitgleich wird von der leicht mobilisierbaren deutschen Zivilgesellschaft Gesicht gezeigt. Die staatsnahen Medien berichten über die unhaltbaren Zustände in Ungarn. Broschüren zwecks Erhalt der Meinungsfreiheit werden in großer Auflage unter das Volk gebracht. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie, wie Sie merken, ist die traurige Handlung nicht in Ungarn, sondern hier in Hessen angesiedelt. Meine Frage an Sie. Wo und wann haben Sie, Sie, die sich öffentlich so gerne als Teil der toleranten Kräfte in Szene setzen, gegen diesen Ausgrenzungsversuch eines Menschen Haltung bewiesen? Sie haben sich entweder weggeduckt oder, und das ist weit verwerflicher, sich an der Inszenierung dieses traurigen Schauspiels aktiv beteiligt. Vor wenigen Wochen stolzierten einige von Ihnen zusammen, mit den gemäß Selbsteinschätzung guten und gemäß Fremdeinschätzung bisweilen schönen, aber für die Beobachter sicherlich nicht dem wahren verpflichtenden Filmschaffenden über den roten Teppich zur alten Oper. Einer fehlte, Prof. Hans-Joachim Mendig. Dieser wurde zuvor über Wochen zum Spielball ihrer Eitelkeiten degradiert, was jeden Rest menschlichen Anstandes vermissen lässt. Der ehemalige Spiegelredakteur Jan Fleischauer hat dies auf die Kurzformel gebracht, ich zitiere ihn, wenn sich Kleingeister groß fühlen. Fühlen Sie sich hierdurch angesprochen? Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich die Causa Mendig Revue passieren. Der Beginn der Entwicklung kann auf das Jahr 2015 datiert werden. Minister Rhein berief damals Mendig zum Geschäftsführer und der Hessen Film- und Medien GmbH. Seitens des Koalitionspartners BÜNDNIS 90 die GRÜNEN stieß diese Personalentscheidung auf wenig Gegenliebe. Herr Mendig wurde als Neoliberaler, was immer das heißen mag, medial abqualifiziert, obwohl er sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen. Mehr noch, Herr Mendig hat als Geschäftsführer viele künstlerisch ambitionierte Filmprojekte finanziell gefördert, die hinsichtlich ihres Bekanntheitsgrades ein Nischendasein fristen. Aber dies genügte vielen Filmschaffenden offenbar nicht. Nun zur Rolle des Koalitionspartners CDU in diesem traurigen Schauspiel. Dieser schneidet den Geschäftsführer einfach aus seinem Blockbuster heraus. Einmal mehr soll der Koalitionsfrieden tunlichst nicht gestört werden. Genauer, die GRÜNEN haben innerhalb der Koalition die Hürden an. Die CDU Lässt sich von den Kulturmarxisten widerstandslos durch die Manege führen. Sie haben fertig, meine Damen und Herren von der CDU. Zeigen Sie endlich Rückgrat. Sie wissen doch selbst, was der Kulturmarxismus ist. Er zielt auf die Abrichtung orientierungsloser Massen ab, um aus diesen die anvisierte Weltgesellschaft zu formen. Die Arbeiterbewegung hatte schon vor 30 Jahren die Nase voll vom Marxismus. Seit geraumer Zeit wird nun versucht, über die Hochschulen, die Massenmedien und die Kultureinrichtungen die marxistische Theorie umzusetzen. Erinnern Sie sich eigentlich noch an das CDU-Wahlplakat mit dem Leitspruch Freiheit statt Sozialismus? Stellen Sie sich endlich vor, Prof. Mendig. In einem demokratischen Staat muss es nämlich möglich sein, ein Privatgespräch zu führen, ohne damit seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Reicht es etwa schon, in den Verdacht zu geraten, nicht der Mehrheitsmeinung zu entsprechen, um negative Konsequenzen zu riskieren? Konsequenzen, die bis zur sozialen Ächtung und den Verlust des Arbeitsplatzes führen? Der FAZ-Redakteur Plickert stellte eine vermeintlich naive Frage. Ich zitiere ihn. Wie nennt man Staaten, in denen man wegen eines Treffens mit einem Oppositionellen seinen Job verliert? Demokratien? Wer diese Frage bejaht, ist nach meinem Dafürhalten ein lupenreiner Antidemokrat. Sie wissen, dass es bis zu dem Bekanntwerden des Fotos keine nennenswerten Unstimmigkeiten zwischen Geschäftsführer, Aufsichtsrat und Belegschaft der Hessenfilm gegeben hat. Erst danach wurde ein anonymes Schreiben präsentiert, in welchem der angebliche autoritäre Führungsstil Mendix beklagt wurde. Können anonyme Denunziationen wieder dazu führen, Menschen nachhaltig zu diskreditieren? Wie stellt es in diesem Zusammenhang um die vielbeschworene Toleranz der Toleranten? Ist diese etwa nur eine Floskel für Feiertagsreden? Mit dem Fall Mendig hat diese Ausgrenzung eine neue Qualität erreicht. Wie ein Rudel Piranhas fielen 557 Filmemacher über ihn her. Herr Mendig hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine Chance mehr, dieser Situation unbeschadet zu entkommen. Man setzte ihm vielmehr die Pistole auf die Brust. Ferner erwartete die Filmakademie, das heißt eine Institution, die nicht sein Arbeitgeber ist, eine Rechtfertigung von ihm. Das erinnert fatal an die erzwungenen Selbstbezichtigungen der Angeklagten in sowjetischen Schauprozessen. Frau Ministerin, Frau Ministerin Dorn hielt im medialen Druck nicht stand. Es wäre gerade ihre Aufgabe gewesen, sich im Rahmen der dienstrechtlichen Fürsorgepflicht vorher Herrn Mendig zu stellen. Wir sollten auch hinterfragen, wer sich hinter den 557 Filmschaffenden verbirgt. Tatsächlich befinden sich darunter nur wenige Persönlichkeiten von nationalem Rang. Die Petitionen haben jedoch viele Personen gezeichnet, welche zugleich abhängig von nicht wenigen Produzenten sind. Es sind also viele Zeichner der Petitionen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu deren Initiatoren. Wie heißt es doch? Des Brot ich esse, des Liedes ich singe. Die Initiatoren forderten bemerkenswerterweise, dass sie keine Filmförderung durch die Hessenfilme annehmen, wenn man männlich nicht entlasse. Druckmittel ist hier also ein Subvention-Annahmeboykott. Die der innewohnenden Logik entzieht sich mir hier vollständig. Denn es wird niemand gezwungen, Fördergelder anzunehmen. Wenn diese das Geld nicht wollen, freuen sich andere darüber. Tatsächlich haben nur 100 Personen aus Hessen diese Petition unterzeichnet. Die hessische Filmförderung und Filmbranche umfasst jedoch 2.200 Personen. Daher haben sich weniger als 5 zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Dorn, hat als Ministerin für Kunst ohne dass empirische Befunde für einen Imageschaden vorliegen eine für Herrn Mendig und für Hessen weitreichende Fehlentscheidung getroffen. Diese Fuß auf lächerlichen Boykottaufrufen sowie Denunziationen. Die Abberufung Professor Mendigs hat einen Präzedenzfall geschaffen. Der neue Geschäftsführer wird nun wohl immer auf das Wohlwollen der sogenannten toleranten Filmschaffenden in Rücksicht nehmen müssen. Dies wäre dann eine weitere Bestätigung der maoistischen Lehre bestrafe Ein- und erziehe 100. Eine weitere Lehre besteht darin, dass der Fall Mendig ein nächster Indikator dafür ist, die Gefahr, dass sich die Bundesrepublik hin zu einer Art DDR 2.0 entwickelt. Hierzu titelt die Zeitung die Zeit, die staatliche Willkür in der DDR war auch nicht schlimmer als heute. Ich fasse zusammen. Herr Mendig hat sich erstens nicht zu Schulden kommen lassen. Er hat zweitens nur das verbriefte Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ausgeübt und ist drittens zum Opfer einer perfiden politischen Instrumentalisierung geworden. Daher appelliere ich an Sie. Unterstützen Sie unsere Forderungen zur unverzüglichen Wiedereinsetzung von Prof. Mendig in sein früheres Amt. – Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr. Dr. Grobe für die Fraktion Die Freien Demokraten spricht, Herr Dr. Büger. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich glaube, hier bei diesem Fall, und deswegen ist das auch ein politisch relevantes Thema, geht es eigentlich um etwas sehr Grundsätzliches nämlich in der Kernfrage darum, wie wir mit der Polarisierung in unserem Land – und die haben wir ja vorhin schon in der Debatte erlebt, wir haben sie auch jetzt ein Stück weit in der letzten Wortmeldung gesehen – wie wir mit dieser Polarisierung umgehen. Und natürlich geht es auch konkret darum, ob ein Mittagessen mit einem politisch Falschen einem Mitarbeiter des Landes Hessen den Job kosten kann. Auch darum geht es. Und dann haben wir die Verbindung zum Thema Meinungsfreiheit, Was mein Kollege Jörg-Uwe Hahn seinen Beitrag vorhin ganz richtig dargestellt hat. Das heißt Meinungsfreiheit. Natürlich sagen können, was man möchte unter den Rahmenbedingungen – die wurden ja auch vorhin genannt –, nämlich den gesetzlichen Rahmenbedingungen, treffen können, wen man möchte – nicht ohne Widerspruch zu haben. Ist selbstverständlich. Kritik und Widerspruch muss man sogar haben, je nachdem, welche Position man dort bezieht, aber natürlich ohne persönliche negative Konsequenzen für sich fürchten zu müssen. Und was wäre eine negative Konsequenz, wenn nicht der entsprechende Jobverlust? Deswegen ist das hier ein ernster Fall. Und wir haben deshalb im Wissenschaft- und Kunstausschuss einen Berichtsantrag gestellt als Frei Demokraten und haben nachgefragt und haben gesagt, was waren die Gründe, waren, weil natürlich genau das im Raum steht. Ich zitiere aus dem Protokoll der öffentlichen Sitzung, in der Frau Staatsministerin Dorn auf die Frage nach den Gründen sich wie folgt eingelassen hat. Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident. Hintergrund für den einstimmigen Beschluss zur Abberufung von Herrn Prof. Mendig als Geschäftsführer war die breite öffentliche Reaktion der Filmbranche auf das Treffen zwischen ihm und Jörg Meuten sowie der Umgang von Herrn Meuten mit dem Vertrauensverlust der Filmbranche. Das heißt, Zitat Ende, wenn wir es auf den Kern bringen, dann kann ein Mittagessen einem Landesbediensteten den Job kosten, wenn der Shitstorm am Ende groß genug ist und aus einer bestimmten Richtung kommt. Das ist so. Das hat Und Dann wird darauf hingewiesen, dass Fragen nicht beantwortet wären zu dem Treffen. Da darf man natürlich auch zu Recht sagen, mit welchem Recht fragt man zu einem privaten Mittagessen, stellt man dort Fragen. Und man muss genauso sagen, was wären denn eigentlich befriedigende Antworten gewesen. Ich meine, wir wissen doch, dass die beiden sich mit Sicherheit nicht über das Wetter oder über ihre Kinder unterhalten haben, sondern es mit Sicherheit über politische Dinge geht und wir auch vermutlich das, was dort politisch diskutiert worden ist, inhaltlich nicht geteilt hätten. wenn man diesen Sachverhalt bis zum Ende denkt und ich bitte das auch mal an der Stelle zu tun. Bis zum Ende denkt und sagt, also in solchen Fällen muss man sich erklären, Erklärungen können ja gar nicht in positiven Weise ausgehen, dann müsste ich am Ende als Landesbediensteter müsste man eigentlich eine Blacklist geben mit folgenden Personen, darfst du dich nicht treffen. Vielleicht muss man eine Whitelist geben. Vielleicht muss es eine Whitelist geben, mit dem darf ich mich treffen. Ich weiß gar nicht, vielleicht nach dieser Rede, auf welcher dieser beiden Listen ich stehen würde. Das darf es an dieser Stelle sicherlich nicht sein. In einem solchen Land möchte ich nicht leben. Und die Frage, meine Damen und Herren, ist auch gar nicht, ob das juristisch zulässig ist. Das ist nicht hier unsere Diskussion. Das werden am Ende Gerichte, wahrscheinlich Arbeitsgerichte entscheiden. Dafür arbeitet unser Rechtsstaat. Und die Frage ist, war das politisch klug und war es richtig? Und wenn man fragwürdige Meinungen, ich glaube auch in diesem Teil des Hauses, wenn wir uns einig sein, dass das, was dort geäußert worden ist, auch ein solches Treffen. Ich hätte mich niemals mit diesem Europaabgeordneten getroffen, dass diese Meinungen fragwürdig sind. Aber ob man solche Meinungen mit formalen und mit juristischen Mitteln bekämpft, was bedeutet das eigentlich am Ende für unsere Gesellschaft? Und deshalb sind wir Freien Demokraten uns einig und sagen, wir müssen auch Positionen und Verhalten ertragen. Ich betone das Wort ertragen, die wir ablehnen. Und Kritik ich selbstverständlich, ja, auch an diesem Treffen. Aber ertragen müssen wir es trotzdem. Die Grenzen der Toleranz sind in unseren Gesetzen und den Gerichten, die darüber Urteile niedergelegt. Und deswegen, Frau Staatsministerin, Sie werden ja noch zu diesem Punkt sprechen. Habe ich habe ein paar Fragen an Sie. Die erste Frage ist, glauben Sie wirklich mit Ihrem Verhalten die Grundwerte, von der ich einmal ausgehe, dass wir sie teilen, die Grundwerte unserer freilich-demokratischen Grundordnung zu schützen und zu stärken oder dies nicht zu tun? Ich frage Sie, drängt dieser Umgang mit Extremismus zurück oder verfestigt er ihn? Oder verfestigt er ihn? Und die vielleicht wichtigste Frage dabei da komme ich an den Anfang meiner Rede. Reduziert eigentlich dieser Umgang die Spaltung in unserer Gesellschaft, die wir immer mehr merken, oder vertieft dieser Umgang diese Spaltung? Nicht diese Frage muss man stellen. Ich bitte um Antworten. Wir alle wissen, dass der Rahmen für Meinungsfreiheit, für Vielfalt unterschiedlich groß ist. Aber wo, wenn nicht im Bereich Wissenschaft und Kunst? Wo wir nicht in diesem Bereich, müssen wir eigentlich den Rahmen weit strecken. Deswegen habe ich auch gerade die großen Bedenken über die vielen Punkte, die wir jetzt an den Hochschulen und jetzt im kulturellen Bereich erleben, wo wir gerade dort diesen Rahmen enger stemmen. Ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen Der Umgang mit dem Fall männlich mag juristisch Richtig sein will ich hier nicht beurteilen. Politisch war er falsch, denn man schützt, eine Demokratie nicht. man schützt eine Demokratie nicht, indem man ihre Grundwerte schwächt, sondern nur, indem man denjenigen, die sich darauf berufen, inhaltlich und dann gerne mit aller Schärfe und dann auch wir gemeinsam inhaltlich Paroli bietet. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Büger. Für die Fraktion der SPD spricht der Abg. Grumbach. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich würde gerne eine Vorbemerkung machen, die sehr ja, vielleicht abgetrennt ist. Ich halte es für nicht akzeptabel in einem Beitrag in einem demokratischen Staat Schauprozesse, die mit dem Tod der Leute geendet haben und die übelster Folter vorausgingen, mit einer solchen Auseinandersetzung zu vergleichen. Wer auch immer das tut, hat jeden Maßstab verloren. Dann will ich zwei Dinge zum Antrag zum text sagen. Der erste Antrag laut Punkt 1 lautet, die Hessische Landesregierung wird gebeten, Prof. Joachim Mendig wieder als Geschäftsführer der Hessen Film- und Medien GmbH einzusetzen. Ich zitiere aus dem Grundsatzprogramm der AfD: Die AfD will den Einfluss der Parteien auf das Kulturleben zurückdrängen. Gemeinnützige private Kulturstiftungen, bürgerschaftliche Kulturinitiativen stärken und die Kulturpolitik generell an fachlichen Qualitätskriterien und ökonomischer Nunft anstatt an politischen Opportunitäten auszurichten. Wer einen solchen Satz in sein Programm schreibt, kann kein Parlament damit beauftragen, eine parteipolitische Entscheidung zu treffen. Das geht einfach nicht. Zweiter Punkt. Weiter Punkt. Die Hessische Landesregierung wird ersucht, im Rahmen der Wissenschaft und so weiter, Herr Joachim männlich auch im Kommen Sie wissen, als Tätigkeit als Honorarprofessor weiterführen kann. Wissenschaft muss frei sein von ideologischen Wellen. Wir wollen die Autonomie der Hochschulen stärken. Wer von Autonomie der Hochschulen redet, kann nicht per Parlamentsbeschluss eine hochschulinterne Entscheidung zu ersetzen versuchen. Auch das geht schlicht. Das ist ein Widerspruch zu Ihrem eigenen Programm. Mal abgesehen davon zitieren Sie ja selber, dass die Hochschule sehr wohl weiß, was sie tut und was sie nicht tut. Das können Sie ja aus den Präsidenten Äußerungen nehmen. Nächster Satz. Und das ist der Punkt, wo Sie. Ja, in der Tat, jeder darf in Deutschland sagen, was er will. Dass er darf sich auch treffen, mit wem er will. Das ist nicht der Punkt. Es ist auch nicht ein einfacher Angestellter, sondern es ist jemand, der eine besondere Aufgabe hat. Mit diesem Problem muss man sich auseinandersetzen. Sie würden, wenn Sie einen Automobilhandel hätten oder was auch immer, und jemand dort Geschäftsführer ist, von dem bekannt ist, dass er ein Autohasser ist und sich das öffentlich rumspricht, ihn nicht behalten, wenn er kein Auto mehr verkauft. Sie würden, und jetzt kommt der Punkt, wo Sie über Autonomie reden, wir sind ja einen Schritt weiter in Hessen. Wir haben in Hessen gemeinsam die Frage Staatseinfluss auf Filmförderung dadurch reduziert, dadurch, dass wir diejenigen, die aus der Branche kommen, mit in die Juries geholt haben. Das war eine Form von Reduzierung von Staatseinfluss. Und wenn jetzt diejenigen, die in dieser Form darüber entscheiden sollen, wie Filmförderung ist, feststellen, dass sie in dieser Art ihre Arbeit nicht mehr machen können, dann haben Sie ein Problem, das Sie lösen müssen. Und ich glaube an der Stelle ja, es ist, Herr Büger, es ist nicht ohne es ist nicht ohne Risiko, das verstehe ich sofort, aber an der Stelle kommen Sie an den Punkt, dass Sie jemanden beschäftigen für eine Aufgabe beschäftigen, die er weder nach den Richtlinien, nämlich Freiheit, Toleranz und sonst wie, noch sonst mehr ausüben kann, weil ihm der Partner fehlt. Da können Sie sagen, ich versetze ihn oder was auch immer. Aber Sie können jedenfalls nicht sagen, ich zahle Ihnen sein Gehalt weiter, aber seine Arbeit wird nicht mehr gemacht. Mit diesem Punkt müssen Sie sich auseinandersetzen, gerade wenn Sie wollen, dass Hessen in der Filmförderung sozusagen das bleibt, was es ist. Ich halte das. Die Geschäftsführer haben eine besondere Anforderung. Ich sehe das durchaus, Herr Büger, als ein Problem. Aber wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, erstens, ich halte den Gesprächspartner und die Tatsache, dass es als Show veröffentlicht worden ist, nicht nur für trivial. Da würde ich hart streiten. Da können, will ich jetzt nicht die stundenlangen Meutenzitate nachbringen. Und der zweite Punkt der ist etwas spöttisch. Nach Rudolf Scharping und Cem Özdemir sollte man wissen, was man tut, wenn man sich mit Moritz Hunsinger auf dem Treffen trifft. Aber das ist eine völlig andere Frage. Damit kommen wir zur Frage des Kulturbegriffs, der hinter Ihrer Idee steht. Wir haben in Hessen, und so sind die Jurys auch zusammengesetzt, eine Kultur, in der Vielfalt, Buntheit alles Mögliche sozusagen in den Juries abgebildet ist. Und die Mendy umfasst alles Mögliche. Nur die Frage ist, ob jemand, der diesen Prozess steuern soll und der offensichtlich diese Vielfalt nur begrenzt. Also, ich war nicht im Aufsichtsrat. Ich habe... Herr, Mendig hat sich... Herr Mendig hat sich zu keiner... Passen auf. Sie reden für jemanden von dem Sie nicht einmal sicher sein können, dass er äh, ihre das möchte. Ich will das einmal ganz, ganz freundlich sagen. Vielleicht sollten Sie, bevor Sie solche Anträge stellen, einmal mit den Betroffenen reden. Machen Sie das einmal. Das wäre ja ein Vorschlag. Das ja, wäre ein Vorschlag. Ja, ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So. Zweitens. Herr Prof. Mendig hat vorgezogen, gar nichts zu sagen. Öffentlich. Das darf er. Keiner kann ihn dazu zwingen. Er hat, was er im Aufsichtsrat gesagt hat, weiß ich nicht, darf die Ministerin auch nicht erzählen. Nur wenn danach alle Aufsichtsratsmitglieder auf die Idee kommen, es gäbe ein Problem, muss man darüber nachdenken, ob es nicht wirklich ein Problem gibt. Wie gesagt, ich will nichts, nichts sozusagen kleiner machen, als es ist, aber wir haben hier ein Problem zu lösen und an der Stelle nicht einfach eine abstrakte Debatte zu führen. Nein, mit Verlaub. Nein, mit Verlaub. Wenn jemand, der Demokratie für ein begrenzt handlungsfähiges Instrument hält, versucht, politischen Einfluss zu nehmen, dann muss man darüber debattieren können. Und wenn das Folgen hat, und wenn das jemand das mitmacht, muss man auch darüber debattieren können. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, und wir haben hier keine, Sie haben unsere Presseerklärung alle gelesen, wir haben hier keine Verurteilung einer Person betroffen, sondern wir haben gesagt, eine Funktion kann nicht mehr ausgefüllt werden. So. Jetzt kommen wir aber einmal zur Frage. Bitte? Ja, vielleicht wären wir ein bisschen glücklicher, weil es eine andere Baustelle ist. Ähm, ja, nein. Ja, aber mit Verlaub, Sie tun so als. Entschuldigen Sie bitte. Wenn ich, ich sage Ihnen mal ein simples Beispiel. Ich treffe mich mit jemandem, den ich schon ziemlich lange kenne und viele der CDU-Kollegen auch, nämlich mit Herrn Gauland, und würde ein Foto damit machen. Und Herr Gauland wird das veröffentlichen, und der Überschrift ist ein angeregtes, freundliches Gespräch. Glauben Sie doch ernsthaft noch, irgendjemand würde von mir ein Stück Brot nehmen? Zu Recht nicht, zu Recht, zu Recht nicht, weil mit Verlaub nein, nein mit, Verlaub, mit Verlaub nicht, wenn Sie sich auf politische Positionen einlassen, und sich von ihnen nicht distanzieren, übernehmen Sie die Mitverantwortung für die Prozession. Das ist ziemlich einfach. Nein, nein, nein, nein, nein. Nichts, was öffentlich, nichts, was veröffentlicht ist, ist einfach nur ein Gespräch und nichts, was mit diesem Herrn. Ja, ich hätte ja sagen können, es war. Das muss er nicht. Doch, muss er ja nicht. Er muss gar nichts. Aber mit Verlaub, wenn ich keine Einwilligung gebe, dass mein Foto auf Facebook wird, veröffentlicht wird, dann macht das besser keiner. Sonst hat er einen ziemlichen Ärger. Also wir bewegen uns und da bin ich immer noch sehr bei Herrn Böger in einer ziemlich schwierigen Zone, aber wir bewegen uns auch in einer Zone, wo es möglich sein muss, klar zu sagen, es gibt in dieser Gesellschaft in der Tat Unterschiede von Personen von Personen, das werde ich von Parteien. Ja, natürlich gibt es. Und wer für Demokratie eintritt und wer für Vielfalt eintritt und öffentlich das Gegenteil demonstriert, kriegt ein Problem. Nein, nein, Sie versuchen es immer umzudeuten. Ich habe noch nicht. Nein. Nein, an der Stelle, ich rede hier über Politik, ich bin nicht im Aufsichtsrat, ich habe keine dieser Entscheidungen getroffen, ich rede davon, wie sich jemand in der Gesellschaft verantworten muss. Das ist der Unterschied. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss eine interne Entscheidung dazu habe ich vorher etwas gesagt, die hat etwas mit der Sache zu tun. Wenn Sie das beides vermengen wollen, ist das Ihre Art von Politik, aber es hat mit der Sache nichts zu tun. Ich versuche sehr bewusst, sehr bewusst klarzumachen, dass wir uns hier im schwierigen Feld bewegen. Aber ich lasse nicht zu, dass Sie jeden Politiker, gleich welcher Art er ist, sozusagen gleichsetzen. Mit Verlaub, ich kenne auch ein paar Leute, mit denen würde ich mich auch aus anderen politischen Parteien nicht zusammensetzen, weil ich die für keine Demokraten halte. Damit müssen Sie leben. Das ist Teil der politischen Auseinandersetzung, dass wir einzelnen Mitgliedern Ihrer Partei absprechen, Demokraten zu sein. So. Sie müssten langsam zum Ende kommen, Kollege Grumbach. Aber wir können das in der Regel begründen. Und in dieser Frage sprechen wir niemand ab, Demokrat zu sein. Wir haben nur ertragen müssen, dass in einer Situation die Sache vor der politischen Position ging. Vielen Dank, Herr Grumbach. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 DIE Grünen ist die Kollegin Schmidt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Bestellung eines Geschäftsführers ist zu jeder Zeit widerruflich. So steht es in 38 Abs. 1 im GmbH-Gesetz. Also erst einmal ein ganz normaler gesellschaftsrechtlicher Vorgang. Ein Aufsichtsrat wurde einberufen, ist zusammengetreten und hat eine Entscheidung zur Abberufung getroffen. Trotzdem wird dieser Vorgang jetzt skandalisiert. Und warum ist das so? Inhaber öffentlicher Ämter haben selbstverständlich das Recht auf Privatsphäre. Das Gleiche gilt für Geschäftsführer einer GmbH. Mit wem man sich trifft, steht jedem frei. Das liegt im Wesen der Demokratie. Aber genauso dürfen diese Treffen dann auch hinterfragt werden. Nicht, dass Herr Mendig mit Herrn Meuten geredet hat, ist das Problem. Das Problem ist, wie er mit der Kritik der Filmschaffenden und in Fragen zu diesem Treffen umgegangen ist. Denn Während Hans-Joachim Mendig verlauten ließ, das Treffen sei privat gewesen, sprach die AfD von einem konstruktiven politischen Gedankenaustausch. Der Widerspruch liegt auf der Hand. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist das Private politisch geworden. Auch hat Hans-Joachim Mendig nach dieser öffentlichen Vermarktung des Treffens durch Herrn Meuthen ausdrücklich zugestimmt, wie wir heute wissen. Es gab also sehr wohl Anlass für die Filmbranche, Herrn Mendig zu fragen, welchen Charakter dieses Treffen denn nun wirklich hatte. Aber sie bekam keine Antworten. Damit hat die Entfremdung einen neuen Tiefpunkt erreicht, nämlich aus Sicht derer, mit denen die Hessen Film laut Geschäftsordnung zusammenarbeiten soll. Aber Hans-Joachim Mendig war bis zuletzt nicht gesprächsbereit. Er wollte mit der Filmbranche nicht darüber reden, was sie bewegt, er wollte ihre Sorgen nicht hören, und er unternahm auch keinen Versuch, das verlorengegangene Vertrauen wiederherzustellen. Das beharrliche Schweigen von Hans-Joachim Mendig war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Der Protest wuchs, Jurymitglieder traten zurück. Fasst man zusammen, um möglichen Schaden vom Filmstandort Hessen abzuwenden, hat der Aufsichtsrat verantwortlich gehandelt und mit der Abrufung von Hans-Joachim Mendig auf den Tiefpunkt der Entfremdung zwischen Geschäftsführer und Filmbranche reagiert. Es geht also nicht, wie die AfD gerne suggerieren möchte, um eine Missachtung der Meinungsfreiheit sondern darum, möglichen Schaden von der Hessen Film- und Medien GmbH und damit für den Filmstandort Hessen abzuwenden. Im Übrigen umfasst die Meinungsfreiheit nicht den Anspruch, dass man für sein Verhalten gefälligst nicht kritisiert werden darf. Im Gegenteil, ohne das Recht auf Widerspruch gibt es keine Meinungsfreiheit. Aber das hatten wir heute ja schon einmal. Auch die Wissenschaftsfreiheit ist nicht gefährdet. Derzeit diskutiert die Hochschule verantwortungsvoll vor dem Hintergrund der Wissenschafts- und Meinungsfreiheit über den Umgang mit ihrem Honorarprofessor. Die Bestellung von Lehrenden liegt in der Verantwortung der Autonomie der Hochschule. Diese Entscheidung trifft weder der Hessische Landtag noch das Ministerium. Aber der AfD geht es gar nicht heute um Hans-Joachim Mendig. Auch geht es hier nicht um Meinungs- oder Wissenschaftsfreiheit. Erst recht geht es hier nicht um Kultur. Der AfD geht es um eine Politisierung und um eine Instrumentalisierung von Kunst und Kultur. Das hatten wir doch schon einmal. Kunst wurde flächendeckend zu Propagandazwecken missbraucht. Kunst wurde als entartet diffamiert, Bücher wurden verbrannt. Filme wurden zensiert. Einige von Ihnen kennen sicher den Filmklassiker Die große Freiheit Nummer 7 mit Hans Albers. Ursprünglich hieß der Film nur Die große Freiheit. Aber dieser Titel klang für die NS-Machthaber viel zu konspirativ. Seine Akteure rauchten, tranken, hatten außereheliche Liebschaften. Auch das alles entsprach nicht dem offiziellen Idealbild von deutschen Frauen. Eine Hauptfigur, die ursprünglich Johnny hieß, musste in Hannes umbenannt werden, weil das eben kein deutscher Name war. Im Text von La Paloma, dem Schlager, der durch den Film später weltberühmt wurde, vermutete man sogar eine politische Anspielung in den Worten einmal wird es vorbei sein. Das war es ja dann auch. Die Filmfirma verlegte die Aufnahmen schließlich von Berlin und Hamburg nach Prag um dem Zugriff der Nationalsozialisten zu entgehen. Hätten Sie gewusst, dass der Film 1944 zensiert wurde und heute? Wieder wird die demokratische und künstlerische Freiheit durch völkisch-nationalistische, fundamentalistische und populistische Weltbilder bedroht. Wieder werden Unterschiedlichkeit und Pluralität abgelehnt. Wieder soll eine imaginierte deutsche Kultur den anderen Nationen und Kulturen angeblich überlegen sein. Gefordert wird eine Entziffung des Kulturbetriebs, die Entideologisierung der Kulturpolitik und eine Entschlackung der Filmförderung. Das kommt aus Ihren Reihen. Es, nach diesen Kräften, sollten Kunst und Kultur nur noch dann gefördert werden, wenn sie sich dem deutschen Volk verschrieben hat und zu einer positiven deutschen Identität beiträgt. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist eine keine Kulturpolitik, sondern das ist Kulturabwicklung. Auch werden immer wieder Versuche unternommen, die Kunstfreiheit durch parlamentarische Initiativen einzuschränken. Gezieltes Agendasetting und Anfragen sollen ein Klima der Verunsicherung unter den Kulturträgern schaffen. Das eine Frage, und genau dagegen haben sich Hunderte von Filmschaffenden nicht nur in dieser Unterschriftenpetition, sondern in zahlreichen offenen Briefen ausgesprochen gegen eine Normalisierung einer Politik, die einer freien Kulturproduktion entgegensteht und ihrer Ausübung gefährdet. Der Kern von Kultur ist der Dialog, auch der Dialog von Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Sie entsteht in der Auseinandersetzung und durch Widersprüche, nicht durch Abschottung. Sie schafft Zugehörigkeit und ein Bewusstsein für Herkunft und Verortung. und Sie ist immer auch eine Suche nach der eigenen Zukunft. Es gibt sie nicht, die reine deutsche Kultur. Kultur existiert nur im Plural. Diesem Credo ist auch die Hessen Film- und Medien GmbH verpflichtet nämlich der kulturellen Vielfalt, genauso wie der gesellschaftlichen Toleranz und der Solidarität. Wir alle müssen dafür sorgen, dass Angriffe auf die Kultur und die offene Gesellschaft abgewehrt werden. Auch wenn die Wirklichkeit den Film im Moment an Wahnsinn überbieten mag, war es auch dass diejenigen, die ihre Macht einem bösen Spiel aus Instrumentalisierung und Verunsicherung verdanken, nicht so sehr fürchten wie die Kraft der Kunst, die Fähigkeit der Kunst zu berühren, ihre Kraft schweigen und Tabus zu brechen und ihre Entschlossenheit, nicht Rädchen, sondern Sand, im Getriebe der Politik zu sein. Im Kino sehen wir die Welt nicht nur, wie sie ist, sondern auch, wie sie sein könnte. Das ist eine der großen Verheißungen des Kinos und eine der großen Verheißungen von Filmen, die dieses Versprechen mit Mut, Fantasie und Leidenschaft einlösen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmidt. Für die CDU ist der nächste Redner der Kollege Andreas Hofmeister. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Antrag der AfD und insbesondere auch die Rede von Herrn Dr. Grobe zeigt wieder einmal die Methodik der AfD, Politik zu betreiben. Sie versuchen, zu skandalisieren, interpretieren Sachverhalte in ihrem Sinne oder vertreten teilweise einfach die Vorgänge. Das steht in einer Reihe mit der Aktuellen Stunde heute Morgen. Sie skandalisieren. Und so, so ist es auch hier bei der in Rede stehenden Abberufung des bisherigen Geschäftsführers der Hessen Film und Medien GmbH durch den zuständigen Aufsichtsrat. Sie versuchen, den Vorgang einer eine Reihe von anderen Ereignissen der letzten Wochen zu stellen. Kollege Banzer hat heute Morgen schon darauf hingewiesen. Das passt einfach nicht. Es passt in der Sache einfach nicht, was Sie hier für rein aufmachen. In Deutschland gilt das Grundrecht der Meinungsfreiheit und steht auch unter besonderem Schutz. Meinungsfreiheit bedeutet aber nicht, dass jede Äußerung und jeder Kommentar unwidersprochen bleiben muss. Und genauso kann sich in unserem Land jeder mit jedem treffen. Aber man kann eben nicht erwarten, dass ein solches Treffen überall auf Zustimmung trifft. Und deshalb muss man sich überlegen, mit wem man sich zeigt, mit wem man sich nicht zeigt. Das sollte uns gerade auch in der Politik durchaus bewusst sein. Das sollte in, gerade uns in der Politik sollte es bewusst sein, auch was die Macht von Bildern angeht. Der Vorgang um Herrn Mendig lässt sich ausdrücklich nicht mit den Vorfällen vergleichen, bei denen Meinungsäußerungen durch Blockaden von Veranstaltungen in nicht so tolerierender Weise unterbunden wurden, wie wir es jetzt in verschiedenen Punkten einmal diskutiert haben. Aber wenn es hier um die Sache ginge, dann würden wir in der Debatte auch klar unterscheiden. Es gab eine ausführliche Beantwortung des Dringlichen Berichtsantrags der Freien Demokraten im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Spätestens dann hätte ich eigentlich erwartet, dass die Aufgeregtheiten aus diesem Vorgang heraus waren. Es waren um die 15 Seiten Protokoll, die am Ende angefertigt wurde, und man konnte wirklich klar herauslesen, wie waren die Vorgänge, wann ist was geschehen, wann ist welche Nachfrage erfolgt, und dass man es sich nicht einfach gemacht hat und mal irgendwie politisch entschieden hat. Das hätte man, wenn man denn diese Beantwortung ernsthaft zur Kenntnis genommen hätte, auch so sehen können. Die Aufgeregtheit wäre wer gewesen. Aber die eine oder andere Fraktion scheint das anders zu sehen. Bei den Antragstellern kann ich mir die Motive dahinter vorstellen. Ich habe gerade darauf hingewiesen. Frau Staatsministerin Dorn hat im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst akribisch dargelegt, wie das HMWK und wie die Hessen Film- und Medien GmbH als zuständige Aufsichtsgremium von Hessen Film- und Medien GmbH über einen Zeitraum von wenigen Wochen mit der immer stärker aufkommenden Kritik an Herrn Mendig umgegangen ist. Und als Geschäftsführer einer GmbH des Landes steht man nun einmal in einer besonderen Verantwortung und gleichzeitig auch im Blickpunkt der Öffentlichkeit oder eben einer Branche, welche man vertritt bzw. mit der man in seiner Funktion als Geschäftsführer sehr eng zusammenarbeitet. Das bringt nun mal eine besondere Verantwortung mit sich und auch die Verpflichtung und das Bewusstsein dazu. Man ist kein x-beliebiger Mitarbeiter des Landes, sondern ist Geschäftsführer verantwortlich und muss dieses entsprechend auch Bewusstsein haben. Das spricht Ihnen ja auch keiner ab. Das spricht Ihnen doch keiner ab. Aber wenn man gerade in der Medienlandschaft unterwegs ist, dann sollte man um die Macht und Wirkung von Bildern wissen. Und wenn dann Nachfragen auftauchen, gehört auch die Sensibilität dazu, sich zu bemühen, diese Wogen zu glätten. Das ist doch dann auch im eigenen Interesse und natürlich im Interesse wiederum des Landes bzw. der entsprechenden GmbH, dass sich Aufgeregtheiten legen, und da könnte man auch seinen Beitrag zu leisten. Und Am Ende ist es doch so, meine Damen und Herren, die Kollegin Schmidt hat es gerade in Bezug auf das GmbH-Gesetz gesagt Ein Aufsichtsrat steht in der Verpflichtung, Schaden von der zu beaufsichtigen Gesellschaft abzuwenden und die Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Und wenn das Vertrauen in die Person eines Geschäftsführers nachhaltig geschädigt oder gar abhanden gekommen ist, bleibt dem Aufsichtsrat letztlich nichts anderes übrig als die Abberufung. So ist es an der Stelle. Da Sie. Sie versuchen, es immer wieder in Ihrem Sinne umzuinterpretieren, aber das ist ja Ihre Art, Politik zu machen. Ich habe darauf hingewiesen. Meine Damen und Herren, viele Akteure der Film- und Festivalszene haben zu aktuellen politischen Themen eindeutige politische Ansichten. Diese muss man nicht teilen. Auch das gehört zur Meinungsfreiheit. Aber noch einmal, als Geschäftsführer einer Landesgesellschaft zur Filmförderung sollte man sich solcher Ansichten zum einen bewusst sein. und Die Positionen vertragen sich im Regelfall überhaupt nicht mit den Positionen der AfD, nicht zuletzt in der Kulturpolitik. Das haben wir gerade in der Rede von Dr. Globe wieder erlebt, wie Sie Kulturpolitik interpretieren und wie Sie diese verstehen. Und wir haben es nicht nur mit Ihrer Rede erlebt, wir erleben es ständig immer wieder im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, wie Sie Berichtsanträge stellen, wie Sie Nachfragen stellen, wie Sie Kultur an der Stelle einschränken wollen und wie Sie sich am Ende des Tages zur Freiheit von Kunst, Kultur und auch Wissenschaft stellen. Deshalb ist es durchaus. Deshalb ist es mehr als nachvollziehbar, dass in einer Szene wie der Filmbranche zumindest Irritationen aufkommen, wenn ein Treffen mit einem der führenden Köpfe Ihrer Partei öffentlich wird. Das sollte doch nicht überraschen. Und wenn, die Kritik sich schließlich auswächst, wenn die Kritik sich schließlich weiter auswächst und durch angekündigte Rücktritte von Jurymitgliedern der Geschäftsbetrieb und der Zweck des Unternehmens, nämlich die Film- und Medienförderung, in Hessen gefährdet wird, ist der Aufsichtsrat gefordert und muss im Sinne der GmbH und des Landes Hessen handeln? Dies und nichts anderes liegt diesem Vorgang zugrunde. Sie verdrehen wieder einmal, wie Sie es so oft so tun, Ursache und Wirkung. Es bietet sich dieser Vorgang in keinster Weise zur Skandalisierung an. Aber Skandalisierung gehört nun einmal zu Ihrem Programm. Von daher wir lehnen wir den Antrag ab. Herzlichen Dank.